Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer marmeladen und Enkel Janik. Heute machen wir einen Vlog über meine Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Das ist, heißt Grünwinkel und ist ein Vorort von Karlsruhe. Wir fangen an mit dem Platz in der Mitte. Das war früher ein ganz wunderschöner gepflegter Platz. Wir durften ihn auch nicht betreten, was wir natürlich doch oft haben. Außenrum waren lauter Rosenbüsche und in der Mitte war ein sehr gepflegter Rasen. Im Krieg allerdings wurde aus dem Rasen Gemüse. Das war dann eben nötig. Und dann zeige ich Ihnen, zeige ich euch, ist egal, das, das Haus, wo ich wohnte. Das war vor, ja? Ich habe euch schon erzählt, dass das ein Rheinhaus war und diese Ecke, das war unsere Wohnung. Allerdings standen früher keine Müllköbel vor der Tür, sondern Blumenköbel, Gras und eine riesenhafte Pappel statt dieser Birke. Das obere Zimmer da oben, die Ecke, das war unser Mädchenzimmer. Ich will euch die Treppe zeigen, von der ich schon so viel erzählt habe. Folge mir, Jan. Das ist der Eingang hier. Und auf diesen großen Treppen saßen wir immer abends mit den Nachbarn. Wir sangen hier, die Nachbarn redeten mit uns. Auf diesen Treppen saßen wir immer. Im Sommer natürlich. Das war eine schöne Zeit. Aber heute ist das alles totenstill hier. Natürlich wurden hier jetzt lauter fremde Leute für mich. Ich würde auch wahnsinnig gern den Garten zeigen, aber das kann ich ja nicht machen, das ist ja nicht erlaubt. Gell? Wir gehen noch mal zurück, ich kann euch noch den Garten von außen zeigen. Mehr kann ich nicht tun, das sind fremde Leute. Hier hat meine Schwester Friedl, ist aus dem Fenster gestiegen, hat ihr Bündel Tanzkleider und Tanzschuhe in dieses Gras geworfen, und dann ist sie an dieser Regenrinne runtergerutscht und heimlich fort zum Tanzen. Habe ich euch schon erzählt. Als wenn sie heimkam, hat sie frech geklingelt. <lacht> und wie gesagt, diese Birke, das war eine riesenhafte Pappel. Hat mich oft in den Schlaf gewiegt. Das war unser Mädchenzimmer da oben. Und diese hecken waren nur etwa so hoch und war Liguster. Ich bin schon ein Dinosaurier, gell? die sind alle tot. In diesem großen Garten hat, uns, hat ein alter Opa gewohnt, der hat mein Hermel und mich immer eingeladen und hat immer ein Zicklein geschlachtet für uns. Und ich konnte es nicht essen. <lacht> Aber er war sehr lieb. So, jetzt gehen wir zur Alb. Ja? Jetzt kommen wir zum Schuttbuckel, habe ich euch das letzte Mal erzählt. Autos gab es keine. Wir laufen jetzt zum Gras, das war früher der Schuttbuckel. Im Krieg wurde er dann zum Bunker. habe ich euch auch schon erzählt. Das war der Schuttbuckel, da wurde alles hingeworfen. Es gab keinen Müll, keine Müllabfuhr. Und da haben wir unsere Schätze geholt, der Herr Männle und ich. Und später war das ein Bunker im Krieg. Und das ist die große Wiese, wo ich immer lag und in die Luft träumte. Wenn ich aber jetzt da runter schaue, ist das alles gar nicht mehr schön. Ich weiß nicht, was die da bauen an der Alp. Das sieht gar nicht mehr schön aus. Und einmal, aber das war dann schon im Krieg, saßen wir unten. Und äh, plötzlich rief der, mein Bruder Karl-Heinz, lass das liegen. Hermann und ich liefen hin und sahen runter und da lag eine große Phosphorbombe. Und unser Freund Karl hat sie genommen in den Arm und hat gelacht und hat gesagt, die werfe ich jetzt auf einen Stein. Wir alle riefen ganz entsetzt, tu es nicht. Und dann war es schon vorbei. Er hat diese Phosphorbombe auf einen Stein geworfen. Und der ganze Phosphor ist explodiert und der ganze Phosphor ist über den armen Karl hinweg und hat ihn fürchterlich verbrannt. Er lebte noch eine Nacht und dann war sein junges Leben vorbei. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Dieser Weg hier, das ist der Weg zur Alp, wo wir immer gebadet haben. Und im Winter fuhren wir mit den Schlitten darunter. Meine älteste Schwester, die Fregel, musste natürlich immer die Kinder hüten, die im Verlauf von drei Jahren auf die Welt kamen. Einmal einmal fing sie da oben an mit dem Kinderwagen. Die hatten früher so große Räder noch, diese Kinderwagen. Da lag das Herr Männle drin. Und dann ging sie missmutig mit ihm da spazieren. Da packte sie die Wut und sie starb dem Wagen in einen Schubs. Der fing an zu rollen, rollen, rollen und rollte bis da runter. Und Gott sei Dank bog er ab, fuhr die, die Grasnarbe hinunter und kippte um. Und die Räder waren nach oben und sie war wie erstarrt. Sie dachte, jetzt ist ihr Brüderle tot. Sie kam hin hob den Wagen um, das herr Männle war natürlich im Deckbett gelegen, ihm war gar nichts passiert, aber er brüllte fürchterlich. Da hatte sie eine Lehre bekommen, dass man das mit den Geschwistern nicht wacht. Aber es ist zu verstehen, sie musste sieben Geschwister spazieren fahren, nach und nach. So, jetzt gehen wir weiter. Hier stehen wir jetzt vor den früheren Zeishecken. das war, waren hohe Berge, also für uns Kinder damals. Da wuchsen Brombeeren, Himbeeren und da haben wir Stecke gespielt, legten uns auf die Teppiche. Es war eine schöne Zeit. Diese Landschaft ist mir ganz fremd geworden, die kenne ich gar nicht. Jetzt kommen wir an die Eckner die kommt mir jetzt auch ganz klein vor. Das ist die frühere Schwemme. Da haben die, äh, sind die Pferde von der Brauerei Sinner abends hineingeritten worden. Nach getaner Arbeit dürfen sie da hineinreiten. Habe ich euch auch schon erzählt. Ist natürlich alles jetzt verwahrlost. Schade, schade. Und jetzt kommt, glaube ich, für mich eine ganz schlimme Strecke. Da gehen wir jetzt hin. Unsere unsere Waschtreppe sind alle weg.